Send your cringy videos to my computer and he picks us a friend the next episode of Cringy Dingy. Hallo Leute! äh warte Das benötigt mich gar nicht. So jetzt. Hallo kommen zu einem neuen Video. Und heute gucken wir uns mal wieder Videos an mit meiner Hackfresse, weil ihr wolltet das so. Mit 10000 Likes habe ich gesagt, machen wir das, wir haben 30 Likes erreicht. Das ist einfach dasselbe und fangen wir an boah diese Master Effects, Alter die sind so super <lacht> <lacht> das ist so schlecht, Alter. Ja, man, richtig schlechtes CGI-Animation, Mann. Boah, okay. Äh, super. Das ist auch so ein Spielzeug, Alter. Oder nicht? Hä? <lacht> so Schlecht, Alter. <lacht> 10 out of Ten, Mann. Ten Tenner of Ten. Relaxer hat schon mal ziemlich gut rausgehauen. Glaube ich. Lass mal die anderen sehen. Oh nein! Witz, jetzt kann ich ihn nicht antun. Nein! Ich will nicht. Oh nein, nein, nein. What oh the fuck, Mann! Nein. What the fuck, Mann? Wieso? Wieso immer das gleiche, Mann? Ich will nächstes Mal verlange ich Geld von dir, weil ich mir sowas angucken muss. Weiß leider nicht, ob die Webcam in dieser Folge gut ist oder nicht, aber ihr wolltet das, ist mir jetzt egal. Ist nun extra. Sonic.exe Episode 4, Bandicamp.com. Oh, what <lacht> the fuck. Das ist das Copyright-Musik? Ja, nein, vielleicht, nee. sag euch Leute, unter drei dürft ihr es nicht gucken. Gibt's Ärger? Das ist zu gruselig. So, Fangdrin haben wir auch schon mal. Was ist das, Mann? Wow. Alter, ist das gruselig, Mann. Jetzt kommt Tails. Wow. Wow. Oh, sowas habe ich mir früher immer angeguckt. Das war voll cool. Aber das hier kenne ich nicht. Oh, das kenne ich, das kenne ich. Das kenne ich. Wird da angehustet und dann wird er so richtig verrückt. Ja, und dann guckt er so im Internet und dann. Ah, das kennt man doch. Aber das ist von irgend so, so einem schlechten gemacht worden. Ja. So, Inge hat sehr viel geschickt und nochmal Mietome. Und diesmal sage ich es nicht, okay? Vielleicht nächstes Mal. Das ist später am Abend will ich rumschreien. Auch wenn ich es mache, halt spawnen. zählt nicht. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in die TV. Heute sprechen wir über das Thema Village the of Zelda Timeline. Yay! freue mich ja so sehr. What the fuck, man? Die Timeline ist ganz simpel gehalten. Es sind vier ganz große Teile. Das erste Teil ähm, besteht aus über Legend of Zelda ähm also ja eigentlich ist alles der of Zelda aber es sind halt viel große Teile und zweimal das Oh Gott, das, <lacht> das, <lacht> hey, das... ist so schlecht, Mann! Alter. Ich habe Instagram und Link regt sich auf, let's go! IngiTV hat du Litzel <lacht> Why? Die Untertitel sind noch besser als das Video, Alter. Wie ist ihr, was ich mache? Macht nicht mehr mit. Ja, Link, ihr rückt sich jetzt nicht so auf. Es ist ja nicht dein Problem, dass du... naja, noch keine Stimmsequenz hast. Iggy, du tust mir so leid mit deinem Geschichten. Tach. Nachdem ich ein Voll von Kegge geklaut, ja, war, Alter. Alter. So, Max hat hier seine eigene max Axe mit der Axt gemacht und wir werden mal sehen. Joint mein Discord-Server, link in der Beschreibung. Ich krieg dadurch kein Geld, aber ich krieg dadurch Geld, also halt die... fucks Kann ich nicht sagen. Joint den, okay? Gut, Mann. Das sind sich no joke meine 6- bis 11-jährigen Nachbarn an. Alpha Stein Popo A. Was ist das denn? Papa, äh, äh. Oh nein, äh, oh nein, äh, nein, äh. nein, nein, äh. <lacht> was mal gemacht. Das tut mir. Das tue, das mir so leid, Mann. Maxt XD, geiler Name Maxt. Oh. Max, übertreib es nicht, sonst lösche ich den den Channel, hier ja, Und dann muss du gerade sehen, wo du auf der Straße rankommst, ja? Muss auf den Strich gehen, Mann. Okay, la lassen wir das. Ja komm, lade halt. Please! Okay, es lädt. Was ist das? Ach so, das kenne ich. Das war cool. Das war cool, ja. Okay Leute, das war ein grolorreicher Tag, glaube ich. Äh, Habt wir super Sachen geschickt. Ja, mach beim nächsten Mal auch wieder mit. Komm, wir machen das jetzt mal live in Tweet. Falls ihr euch fragt, wo ich eigentlich bin, ich bin beim Danny. Danny, kannst du mal Hallo sagen. Okay, super. Ja, ich denke mal, Relaxe. Äh, Michael hat die besten gehabt. Ich meine, das, das andere war ja nicht schlecht oder so, aber ich meine... Komm! Mitzi, du hast schon Besseres abgeliefert. Und ich meine, von Relaxer war ja, schon nicht schlecht, du! Vor <lacht> allem <Man>, diese... diese <lacht> <lacht> ich weiß, ich fand das aber am cringigsten. Ich würde sagen, Relax hat wieder gewonnen. Sendet mir was ein. Ja. Oder so. So, okay. Cringe, please, k bye. Okay, Leute! Das... War ein tolles Video. Daumen hoch, Daumen runter oder Hummeln runter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.